Wir ja Burung-Burung. der Sandbank ja. mitten in Ozean. Da ist noch mal wenig. That's <laughs> <laughs> Eine Insel, oder Sandbank, mitten im Ozean, ja, auf Lombok, ja, das ist die Maldiven. Ja. Das ist unser Boot, wir waren dort ja, an den Mangroven hinten. wir haben so eine Rundfahrt gemacht. Ja und auch geschnorchelt ja, an der Ozean. Und da hinten sehen wir den Berg, ja, den Mount Rijani, der Mount Rija nicht, einfach der Ausläufer im Osteil, auf Osteil der Insel Lombok Dann die zwei Inseln davor sind Bidara und Kundu, die werden dann hinfahren. Es regnet da hinten, ja. Es regnet, ja. Es regnet, ja. Es ja, ja. sieht so geregnet, ja. regnet aus. Gewitter auf zum Mama, ne? Hier regnet es und hier ist es super schön. Ja ja. Ja. ja, ja. Der Vulkan ist wahrscheinlich auch möglich, oder? Ja, ja. Sieht man ja, ja. richtig klar auch? Ja, manchmal, ja. Manchmal sieht man, ja. Jetzt ist es gerade bewölkt, ja. Aber nachmittags oft dann auch schon schön. Ja? Ja. Äh, besonders auch wenn es dann morgens regnet hat, ja, ist normalerweise auch schon wunderbar. Ja? Ja. Naja, es ist ja auch schon jetzt geboren. Ja. Nachmittag regnet es oft oben auf dem Berg. Ja? Das wie in Maldiven. Ja. Ja, ja. ja, man kann schon bis weit laufen. ja Das ist alles flach. Ja. Bis ja. dahin, wo das Boot ist. Ne. Sie hat auch eine Drohne dabei? Ja. Aber es ist wahrscheinlich zu windig. Ja, hast du dabei? Benny. Ja. Oh, Benny. Ja. Gleich, er kann ja, er weiß. Bescheid, wenn das dann möglich ist, vielleicht. Ja, wenn ja. So Aber ich glaub, ist er sagt, es ist so zu stark. Ah, ah, okay. Ja. Vielleicht irgendwo später, wenn ja, wir dort sind. Ja, genau, ist. wenn wir dort sind, vielleicht. Ja, ja. Weil von oben wäre es ja nochmal der Hammer, ja, ne? Wunderschön. Ja. ja. So schön. Ja. Ja, wir machen oft normalerweise Stopp da und ein bisschen Baden oder vielleicht ein bisschen Selfies. Ja, ja. <lacht> Manchmal ist auch trocken, bisschen, bisschen größer, aber ich glaube jetzt kommt wieder das Wasser. Ne? Äh, es flut vielleicht, ja, oder? Ja, dann kommt das Wasser. Jetzt. ne Drohne Drohne die Drohne zu viel, ne? Zu viel Wind, ja? Weißt <lacht> du, Zu viel Wind, ja, zu stark. Da. Ja, die ist doch so klein, ne? Die windet ja gar nichts. Ach so, ja, Wenn es zu so klein ist, ja, vielleicht wird es vielleicht Zu viel Wind, ja, für Drohnen. irgendwie gemeldet, zu viel Wind, also die sagt es nicht. Ja. Mal probieren. Vielleicht später, wenn wir dort sind. Ja. Ja. Drone, ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Stark, ja. Ne? <lacht> Zu stark. Zu viel Wind, ja. <lacht> Wenn du nicht so sicher bist, ja, dann. Du vielleicht später können wir probieren. Da auf der Insel. Vielleicht noch. Ja, nein. Später, später. Können wir dann später probieren dort, ja dass die jetzt weg ist und dann... <lacht> ja, dann ist schade, ja. <lacht> ja, nee, dann, dann lieber später. Wir ein bisschen warten, ja. Sollen wir weiter? Sollen wir weiter zu der Insel? Sollen wir noch halten? Ja. Yeah. Ja, nein, nein, das ist okay, du kannst da einfach einsteigen. Oh, Musik!